What We Did Last Summer, erster Drehtag, diesmal in der Schlossschule St. Georgen an der Stiefing, möglich gemacht durch Stefan Reinisch. Wie ihr wisst, habe ich prinzipiell mit allen Schauspielern, die mitmachen, ein Making-of-Interview gemacht, aber einer fällt. Das verrückteste Ende der Welt, Episode 2, Einer der Hauptrollen ist ein Akt, der sozusagen die Quintessenz aller Manager auf dieser Welt ist. Ich freue mich sehr, dass Friedrich Reichberger für diese Rolle zugesagt hat. Ja. Was hat die motiviert, mit so einem verrückten ja. Projekt mit ja. dabei zu sein? Ja. Ich bin selber verrückt und äh, verrückte Projekte ziehen mich offensichtlich magisch an. <lacht> ja, jetzt wird es spannend, denn wir sind schon am Dreh. Wir legen jetzt gleich los. Okay. Kamera. Läuft. Tom. Läuft. Klappe. Die Idee los. Wie viel? Ist dieser Mensch wert? Sie haben 20 Sekunden. Wir wollen die Antwort in, in der internationalen Währung. Wer mehr dran Vier. ist, hat gewonnen. Episode 2, die blutigste im ganzen Film, gedreht am einzigen Regentag des letzten Sommers. Aber das Team war hochkonzentriert und hochmotiviert, was nicht zuletzt an der guten Verpflegung lag, denn das verrückteste Ende der Welt ist einer der wenigen Filme, wo man die Requisiten essen konnte. Zumindest nachdem alles abgedreht war. Wie die Egal was passiert, arbeite weiter, denn es gibt immer Geld zu verdienen. Wie lautet die zweite Glaubensdirektive? Egal was passiert, arbeite weiter, denn es gibt immer Geld zu verdienen und das Interview, Ungekürzt online gehen, print, folgt dann morgen nach. Genau, folgt hier für uns. Genau, und dann so haben wir die, die Pizza. und zwar so. Was? Didi, bleib da. Ist die Pizza hier für uns? Die Pizza hier für uns. Dann du das zu Jens, gleichzeitig kommst du mit der Schulter zum Didi, das ist... Ops! <lacht> <lacht> jetzt hat es <jetzt> <lacht> wir gezeigt, ich zeig dir die Pizza hier für uns. Ist die Pizza hier für uns? Selbstverständlich am Nicht, nicht, nicht ja, ist. Hin, sondern bleiben. Und dann muss da zwei okay. Heute sind noch die Fernsehnachrichten dran und dann kann das Interview ungekürzt online gehen. Print, folgt dann morgen nach. Ist die Bitte hier für uns? Selbstverständlich. Die zwei hier? Ja. ja. Wie gesagt, es war der verregnetste Tag des gesamten Sommers. Wir haben gewartet und gewartet, bis es endlich aufhält. Das ist nicht passiert, wie das eben bei einem wunderschönen Landregen in der Südstermark so ist. Aber bevor uns endgültig das Licht ausgegangen ist, haben wir ganz einfach gedreht. Der Rest des Teams nutzte die Zeit, um sich intensiv auf ihre Rollen vorzubereiten. Uh, hier, liegt ein, hier, liegt eine offenkundige, hier liegt eine offenkundige Unterqualifikation vor. Er liegt, hier liegt eine offenkundige Unterqualifikation vor. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,7% sind auch keine wirtschaftlichen Ressourcen vorhanden. Das fortgeschrittene Alter deutet auf körperliche Defekte hin. Berücksichtigen lässt sich nur ein potenzielles Arbeitspensum in einer Fertigungsfabrik. Episode 2 ist ohne Frage die blutigste im gesamten Film, aber mit der professionellen Hilfe von Eva Beots ist es gelungen, das in den Gesichtern der Darsteller wiederzuspiegeln. Ja, blau oder grün und dann mit braun ein bisschen so abmischen, das ist Alex. Siehst du siehst dann eh wieder. Und, und das dunkle, das Schwarz kann man noch zum so dazwischen. Ich werde basteln. Ja, einfach ein bisschen probieren und wenn es nicht passt, dann kann es wieder relativ gut wegwischen oder sonst mit einem lassen. Okay. Ein bisschen Film unterm auch? Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> cool schaut es aus. Soll ich das auch machen? <lacht> ja, bitte. Das ist der Ja, jetzt hier. Stopp! Grundstellung! Wie lautet unsere erste Glaubensdirektive? Es reicht nicht, dass wir Erfolg haben! Andere müssen scheitern! Natürlich sollte es nur so aussehen als ob. Es ist niemand wirklich verletzt worden. The magic of the movies. Ich glaube, wir brauchen das Band, zum, so das ist uns Haltet ne, Das hat kein Widerstand. Ja? Okay. okay. okay. Indie Ringe, Ringe, Reihe, wir sind der Kinder -Dreihe. Einer sitzt unter einer Pusch und die anderen machen husch, husch, husch! Perfekt, kopieren. Ja. Schlussendlich haben wir alles geschafft, auch wenn sich einige Dinge erst in der Probe entwickelt haben. Run, Forest, run! So. Und? Wie denn los? schnell! Bitte, wie, wie fühlen Sie sich? Er tappt, er erleichtert. Erleichtert. Was geht Ihnen durch den Kopf? <lacht> Gar nichts. Alles ist runtergefallen und raus. Alle Hirnwindungen sind raus. Nein, das <lacht>